Schnell vorne hin hier. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Es ist ja bald Ostern. Und deswegen testen wir Mustergeschenke. Im Video vorher hier ganzen Samen. Quasi gerechtet eine Samenbombe oder so. Ja. Und äh, Rico hat keine Kinder und deswegen testen wir was für keine Kinder. Oh. Ist auch äh, sehr günstig und äh, ja wie es Ostern braucht man muss eine Kleinigkeit verschenken ja, finde ich. Logik wie es heute ist. Das ist doch bestimmt so was, da kann man die Pferde dann selbstständig oder? Ja zum Aufziehen würde ich sagen. Ja würde ich auch sagen. Hier sieht das Ganze aus. <lacht> Ein Hase, der auch eine Karotte reitet. Das ist ja wie man Schausen. bloß mit der... Bloß keine... Oh, oh, oh. Ja, der schon Kinder ab, drei Jahren geeignet. Da geht schon ab, ne? ganz einfach. Ist aus Plastik. Ja, die Verarbeitung geht schon in Ordnung. Der Hase dreht sich hier so ein bisschen. Bei Kindern ist ja ganz wichtig, ob die auch wirklich nicht.. Ob die auch wirklich ein bisschen was halten. Made in China. Made in China, Die kommt ja fast alles schon aus China. Ja gut. Das ist eine spaßige Sache. Ich werde das mal, Kinder können das ja mal testen. Genau. Oder erst so Oster. Erst so Oster natürlich. Ja, wir machen noch ein Video, wo wir das alle getestet haben. Also hier die Tür und hier kicken wir deine Kinder zusammen. Und dann ja, ansonsten ja eins haben wir ja noch. Ist schon mal ganz in Ordnung. Von backeross.de übrigens, ja, Fun Toys. Baker also bakeross Vorfazit ja. kann man eben sagen, ja gut, äh, Durchschnitt. Da kann man nicht viel von erwarten, weil ja auch dementsprechend günstig. Oh. Hm. Ansonsten gibt es da den Link in der Beschreibung? Da ist in der Beschreibung. Ja. Aber zu dem und natürlich auch zu dem und hier zu dem gibt es dann hoch. Also, wenn ihr Verwandtschaft, Bekanntschaft habt mit Kindern und ihr sucht was anderes außer Schokolade oder so, ja. dann ist das eine Überlegung wert. Genau. Aber was nicht zu so viel. Ne? Nee. Aber oh, von daher, wenn es sagt, ist es ist preiswert. Genau. Ihr könnt ja mal in den Kommentar mal reinschreiben, was ihr so an Ostern verschenkt. Das würde mich mal interessieren. Ist ja jedes Jahr mal ein bisschen schwierig, oh, was könnte ich denn schenken? Ja, und hast du nicht gesehen. Und äh, das wäre cool. Macht's mal. Ja, bis zum nächsten Video. Einen, einen Oster geschenkt haben wir noch. Also würde ich sagen, bis demnächst. Haut ja. rein. Bis demnächst.